Drei tapfere Krieger stellen sich der Gefahren in Carnage Chronicles, mit dabei Gaming-Lady Nikki, Null-Pointer und Tupac VR. Wer schießt denn noch auf mich? Ich bin tot. Ja der vom Schiff und den ich Den hab ich äh. doch gerade. Ich habe auf den so anderen Typen hier geschossen. Also, irgendwer. Was äh, ich weiß nicht Ja, von, mit wo drei Dingern. Mit drei. Ja, ja, ich hab's gesehen. Da kamen noch welche mit drei. Achso, äh, von rechts schießt noch was. Hä, hey, ja, aber hier, ich hier schießt oben, doch irgendwas hier oben. von hinten. Oben. Ja, hinter Über uns. Oben. Okay, ja. ja, ja, ja. Über uns. Oh, da ist noch wieder einer. Der ja, vom Schiff. Oh. Achtung, der ist noch. Wir müssten erstmal den vom Schiff töten. Wow. Kann man nicht widerstehen, Inventar voll. Oh, fuck. Da kommen. Nicht, da kommen jetzt noch welche. Achtung, über uns. Ja, ist, Was macht denn der vom Schiff? Ja, den haben wir aber niedergemacht. Ich guck mal, ob ich oben den, der den der Schiff erwische. Ich, ich hol den mir oben. Alter! Ja nee, ich, ich kann ihn von hier nicht kriegen. Ja, ja. bin am Schiff, habe ich. Da ist aber eine so blöde viel. Stelle, wo der steht, ey. Ja, wollte So. Ja. Ich glaube da ist noch irgendwo einer. Ja, da oh. hinten. Von der Brücke kommen die. Hier liegt noch ein Schlüssel Leute. Mein Inventar ja, wir... ist voll. Ja, ich bräuchte mal ein bisschen irgendwas zu essen. Können wir gleich machen, aber wir müssen aufpassen, die, die, die kommen gleich. Die sind genau hier um die Ecke rechts. Knallt euch noch was rein. Okay, In Inventory voll. Also müssen hm. wir ein bisschen aussortieren, ne? Die Made will ich gerne. Ja. Achso, also, bei dem meine... Apfel unten, da sind so eine, so eine Lichter und dann ist das wahrscheinlich wie viele Äpfel man hat. Man kann normalerweise auch irgendwie sich zurück in die Stadt beamen und dann Sachen verkaufen. zu dem Händlertyp da. Warum trete ich den Kerl denn nicht Jawoll. Wer will der, den Helm hier haben? Was für ein Helm? Hier liegt noch irgendwie so ein, so ein Werkzeug oder was auf dem Tisch und ein Schuh liegt auch noch rum. Ja, nee, das ist was zum Hauen. Okay. Schuh habe ich, ich da hingelegt. Ich kann das ja mal benutzen. Der rand da rum, der Tür soweit? Ja, was ist das für eine seltsame Beere? Hier wieder zurück, oder? Mhm. Ja, ich denke schon. Ne? Ist denn irgendwas in den Kisten drin? Jetzt noch ich habe nichts hab geguckt. Nee, ich ne? habe eben in den Tafel. Hier liegt eine Made noch. Da hinten. Hinten schießt einer. Eine Made. Wozu braucht man denn bitte eine Made? Also, ich möchte nicht essen. Du hast die eben schon im Mund gehabt. <lacht> ja, super. Ja, super, ey. <lacht> ja, ich ekel mich so vor Maden und alles. Ein haben Ich brauche einen besseren Bogen. <lacht> Mit Aiming. Oh. <lacht> Schön, dass du auch nicht triffst. Ne, mit dem Bogen ich ist irgendwie ich. echt schwierig. Ich treffe auch nichts, ist egal. Ja, da muss man ja einmal irgendwie drin haben, ne? Dann geht's eigentlich. Aber kommt auch drauf an. Will das hier jemand haben oder kann ich mir nee, das nimm nehmen? du. Oh, das wäre so cool, wenn das im echten Leben mal so irgendwo Geld schweben würde und ich einfach nur zugreifen müsste. Genau, Immer wenn du irgendwelche Monster tötest, dann liegt da Geld. Ne? Hat, hat einer äh, hier einen Hebel für. für Schlüssel, der lag doch auf dem, auf dem Tisch hinten. Das ist das Fernglas, ich Fernglas da. Ich habe ein Fernglas. also Flandrohr. Das, das, das wäre aber nicht. Da, aber das sieht doch aus wie ein Schlüsselloch. Hinten auf dem Tisch lag ein Schlüssel. Aber nee, das den war den kein hat... Schlüssel, das war ein Beil. <lacht> Nein, das ist, war kein Beil, da lag den, definitiv den, ein Schlüssel. Den, den Schlüssel habe ich aufgehoben. Das ist aber. Ich glaube nicht, den. Ja, Moment der kommt da rein. Ah, hast recht. Siehste. Siehste. Die nick ich. Von wegen. Das ist schon einmal wieder total schnell. Okay, wir müssen hier runter. <lacht> Boah, so cool. geil. Stealth Kill. Also, man kann auch mit dem Bogen schnell töten. der das ist auch hier. hier, ey. Oh, die kommen jetzt alle. Ja, das ist nicht so schlecht. Oh, ich bin tot. Wir werden jetzt alle tot sein, glaube ich. Ich bin hier nicht vorbei. Was Wenn ich ja. mir wenigstens einen töten noch leben. Ey. Ich bin tot. Jetzt ist er tot. Einer ist tot. Ist ein, ich, ich auch. Oh oh. Wenigstens ein Gegner weg. Einer weniger. Ich habe auch einen gekillt. Oh, oh, oh, oh, mein Herz. Kokon. Kokon. Es zu <lacht> schlagen. Ich werde sterben. Oh, oh. <lacht> oh, jetzt bin ich wieder tot. Ihr habt alle ihr ja, Mistdecke. Ich, ich brauche Hilfe, Leute. Ja. Ich komme. Bin ich jetzt falsch rumgelaufen oder was? Der Wolf muss sich endlich mal kaputt gehen hier. Funktion ist eigentlich auch ganz cool, dass man das Schwert so drehen kann. Ach, hier sind Wem wir doch du, hergekommen. Du das denn? Wie ist das, mit Trigger, ist wenn das Schwert drin? mit Trigger hast. so? Okay. Da kannst du so nach hinten anschlagen. Aber ist das ein Schwert? Das ist doch ein Ball. Wo müssen wir hin? Äh, wir, der, der, du zurück, musst ne? dich heilen hier. hier ich? Der, okay. erst, ja. der übersteigt ein bisschen. aber Seid ihr hinter mir, oder? Ah, ja, ihr seid schon vor mir. Ich gekriegt, mir so, sch Mal schauen, was jetzt hier kommt. Weitere Safe. Gegner. Ja. Das, da unten ist noch ein Gegner. Äh, hier waren wir doch schon, oder? Ja, aber ein... sind hinterkrepiert eben. <lacht> Jetzt schießt er seine so blöden Feuerfeile hier ab. Jetzt bin ich wieder total langsam hier. Also, wann man jetzt sprintet und wann nicht, da habe ich auch noch nicht verstanden. Manchmal laufe ich total schnell und manchmal langsam. Ja, ja, das ist irgendwie komisch. Was hier? Kann man hier irgendwas reinmachen? Ich guck mal, ich hatte doch eben irgendeinen Diamanten oder so gefunden. Ich weiß es nicht. Ha. Wir sind reich. Oh. Ja. Mein Inventar ist voll. Was kann ich denn rausschmeißen? Wie schmeiße ich denn das raus? Ähm. Ich schmeiß mal den Augapfel raus. Ja. So. So, jeder kann das Buch nehmen, ne? Ach so, ja. Aber genau. du, wie wie mache ich denn mach das raus? Das kommt hier immer wieder rein. Du musst die Sachen droppen. So. Da steht doch ein Feld. Drop, wenn du was aufhebst. Ja, aber ich äh, weiß raus. nicht, ob wir diese Schriftstücke hier brauchen. Ja, ich denke mal schon, dass wir die brauchen. Ja, dann äh, nimm mal einfach die so so, diese. Die normalen kleinen, nicht. Ne, die normalen glaube ich nicht. Was steht, was steht denn da, wenn man darüber geht? I found this in a journal entry 2, sell value. Ne, die brauchen wir nicht. Diese Papierrollen. Nimm lieber die Bücher. Ein Augapfel. Er hat doch Ron gerade weggeschmissen, oder? Mhm. Hi! Hi. Oh. oh, immer in mein Gesicht rein, das finde ich unfair. Da duckt er sich wieder. Der Fall ist gerade durch den durchgegangen. Auch cool. Ja, ich habe jetzt auch irgendwie den getroffen, aber nichts passiert. Ja, er ist tot, das ist gut. Wo ist denn noch was? Okay, hier ist nichts mehr. Kann ich hier irgendwas ziehen. Ach oben, oben, Achtung, da ist ein bisschen da hat ein Typ, Der hat irgendwas anderes geschossen. Ma Ma Und äh, links... Links auch noch, links auch noch. Ah, der baut sich mal so eine Schutzhülle da auf. Jawoll. Hier links rum ist auch noch einer. Ja. Und ähm, mit dem Bogen, du hast nur die Hälfte Leben. Ich hab da, da ich kein Leben mehr. Ich komme nicht mehr weg. Ich bin nicht fest. Mach Teleport. Vergiss ich immer. Ich bin auch auf mein Leben auf. Ah, der ist <lacht> oh, Scheiße. Achtung, viele. jetzt töte mich. Ja also mich hat's echt grad. Ah oh, toll, ja mich auch. Wenn da drei Bogenschützen sind, das ja gar keine Chance mehr. Ja und vor allen Dingen, wenn die so dicht da sind, ja. So wo was? Ja, ich bin ja an einem anderen Punkt gespawnt. Ich bin hinter dir. Okay. Bin ich hier. Oh. Wir müssen hier runter. Oh mein Gott. So. Ich brauche Hilfe. Ja dann, du, du stirbst gleich. Hau ab. Ach. Boah, ich bin so schlecht mit dem Bogen. Macht nichts. Ach, ich bin auch schlecht. Jawohl, Statt der doofe Typ mal umfällt, nö? Ne? Mann! musst dich heilen. Hinter Ahnung, uns! Das... Irgendwo kam denn das jetzt her? Keine Ahnung. Oh, da steht noch einer. Komm, komm schon raus. Ich ja, zum Heilen. Ich hab glaube ich noch ein Brot, kann ich dir gleich geben. Oh, Achtung, wieder viele. Ah, ja. haben sie wieder alle aus ihren Löchern rausgekommen. Die kommen dann mal so dicht hier. Ja? Und kurbeln und rennen und das ist gar nicht so einfach, weil dann renne ich irgendwo unkontrolliert hin und sterbe. Ja, aber du bist doch Krieger, du hast doch, kannst doch hauen. Ja, du musst die Waffe wechseln. Du hast dann ein Schild und ein Schwert, oder? Schild habe ich nicht. Ja, ich habe hab auch ein Schwert und ein Schild. Ich auch. Boah. Irgendwo von oben schießt auch noch einer. Ja, ich weiß, ja. Irgendwo da, ist noch einer. An so da, da, kommst du ja nicht drauf. Scheiße, der hat mich getötet. Ich muss auch mal kurz was essen, weil Der duckt sich, ey. Der, der duckt sich einfach. Ich weiß das nicht. Ey, das ist eine Sau. DNA. Ey, du dummes Stück. DNA. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn. Das haben wir. Ihn. So, das ist noch ein Brot und Geld. Ist da noch was? Alles. Du, du bist gestroh. Ja, da. Da oben. Das treffe ich wenigstens hier. Der unten hat wahrscheinlich eine weite Strecke, ne? Ja, also. Ja, ich bin da. Da ja, wo sie ist. Ja. Da werden wieder Spinnen kommen. Da, geht's auch, aus, da geht's auch, da geht's auch nochmal lang, ne? Aua, mich hat was, Aua! Mal erstmal kurz hier unten. Spawnpunkt. Ja, ich aktiviere den Spawnpunkt. Dann können wir runtergehen. Mhm. Und äh, ich glaube, Niki muss was trinken. Essen. Ich, esse. mhm. ich knall mir auch noch mal rein, wenn ich noch was hab. So. Ich habe gerade einen Apfel gefuttert. Seid ihr jetzt nach dem Spawnpunkt weitergegangen? Nee, nee ich bin oh. zurück. Oh, Scheiße, Leute. Wie Scheiße. Scheiße. Was Hilfe. Denn? Hilfe. Hinter Hilfe. So dicht, viele. da kommen doch noch, noch welche oder was? Der ja, weißte, wie viel da um die Ecke sind, Hunde und alle. Ach Achtung, Gegner! Scheiße, oh, ich bin ja tot. Ey. Das ist aktiviert. Ja. Ja. Blödes Vieh. Ach komm, ey. Ey, das ist voll gespawnt, klar, diese blöden Idioten hier. Ach komm, schlag mich nieder, du hässliches Viech, ey. Oh ja, jetzt hau ab. Das war ihnen gemacht. So ein spawn ist jetzt ein Action? channel Spinnen. Ah, Kack, Spinnen. Oh, ein Bogen. Was ist doch was für Legolas? Legolas, ich hab einen Bogen. Wo? Da, ah, in der Kiste. Oh, wie geil ist das denn? ein neuer bogen wie nehme ich den jetzt <lacht> so jetzt muss ich mal gucken was ich hier habe. was ist denn das, das ist noch eine schriftrolle Wolfang? 39 ist das ist ein bisschen stärker der bogen aber nur ein bisschen <lacht> ich Trapsen da kommt jemand Die Exekution. Nach Ladezeit ist aber doch nicht schneller. Schade. Ja, gut, da sind auch der Münzen. Der Augapfel. <lacht> ja, den habe ich da gerade hingeschmissen. Braucht man, braucht man diesen, diesen komischen Totenkopf hier? Braucht man den? Ich habe gerade einen hm. gesammelt. Wenn man verkaufen kann. Ja, den ja verkaufen kannst du ihn schon. Ja, aber den äh, immer einen bestimmten Verkaufswert, die Sachen. Das, da ist irgendwie die Wand kaputt. Da muss man auch irgendwie reinkommen, oder? Ja, hier muss man reinkommen. Mhm. Bestimmt mit dem Buch. Ja, hier gibt es ein bisschen Zeug drin. Also ich kann den Kopf hier reinstecken mit dem Buch. Nee. Ja, kommen mal bestimmt noch irgendwann. Noch. Also die eine konnte man ja eben aufmachen, indem man diesen Diamanten da in den Kopf reingedrückt hat, aber hier jetzt? Vielleicht ja, müssen wir erst noch... Okay. Bringt da ja nichts. Oh. oh, Achtung. Ah. Wollen wir mal auf den Boden schützen? Ach Mann, ich treffe hier nichts. Oh. Wo ist er jetzt? Ach Mann, der ist doof. Ich auch. Ach das guck mal, hier ist doch irgendwas, irgendein Symbol. Ey, manchmal ist er so langsam. Achso. Achso. Ah. Ein Ring. Den, die Ringe kann man ja auch ein, einsetzen, ne? Hier ist noch ein Heilungstrank. Kann man die, ach so, kann man die anlegen, die Ringe? Die, die Ringe kannst du anlegen, ja. Die müssten auch irgendeine Fähigkeit haben. Müsste dran stehen. Wo oh, ist Niki? Da. Niki, brauchst, brauchst du noch hier so eine Heiltrank? Das ist gut. Nehm's es mal Sehr mit. Sehr gut. Den Kelch, der kann man auch mitnehmen.